Herzlich willkommen auf meinem Kanal! Ja, auf jeden Fall, heute sind wir bei Mamas Freundin und wir werden da jemanden besuchen, aber das wird ihr schon selber sehen. Aber ich kann euch sagen, dass es mega süß Let's go! Ich muss mich erstmal noch abschneiden. Hier haben wir noch ein schönes Stück von Kuchen. Ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt los. Heute ist ein entspannter Tag. Eigentlich würden wir im Stau wahrscheinlich stehen, aber heute... Nein, heute, war heute ist Wochenende, deswegen standen wir nicht im Stau. Aber wenn man zurückfährt, da ist Stau. Ja, da staut ja. sich das extrem. Glaub, das naja, vielleicht wir bis wir hier fertig sind, hat sich der Stau wahrscheinlich auch schon gelöst. Leute, guckt mal. Wir sind jetzt hier. Und da sind also, einfach so viele Katzen. Ich glaube insgesamt von den Babys sind das irgendwie elf Stück. Da ist auch noch einer. Also hier, ist, hier sind alle Mädchen und nur ein Junge gibt es. Und die wollen alle auf den Boden. So viele kleine oh, Kitten. Denn? die ganze Zeit weg. Oh nein, wo willst du denn hin? Sag mal, wo willst denn Und du hin? Gehen. Und die kämpfen Die zwei kämpfen. Welche zwei? Die zwei. Oh nein. Ui. Oh nein, hast du das gesehen? Nein. Der hat ihn ja richtig hier eine verpasst. Oh. Oh. So. Viele. Das ist ja wie in einem Katzenparadies hier. Oh. Alle miauen so herum. Alle miauen. Süß. Und wir hatten bei meiner Oma hatten wir auch so einen großen Kater, der, der hieß ähm, Anton. Ja Anton. Und der sah genauso aus. So richtig wuschelig. Guck mal, da will er auf ein Kissen hin. Soll ich dir helfen? Komm, ich helfe dir der hilft ihm. Oh. Mal ich ich frage immer Mama, ob wir einkaufen kaufen können, wenn wir hier sind. Aber wir haben doch schon zwei. Das reicht vollkommen aus. Ja, Die werden ja auch so groß wie unsere jetzigen. Aber ja, aber ich <lacht> so süß. Natürlich sind sie süß. Haben wir drei, nein, brauchen wir nicht. Oh, guck mal, die sind hier alle fleißig vom Körbchen. Na, was willst du? Na, ja, was möchtest du? So viele Katzen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja, hey. Was machst du? Was machst du da? Ich glaube, Evelina, die möchten alle auf dem Fußboden. Wollen wir die mal alle auf dem Fußboden ablegen? Habe ich hier. Oh, wer bist denn du? Wer bist denn du? Also, diese zwei Katzen die haben wahrscheinlich nach oben auf dem Kissen. wird ja, natürlich nach oben. Und was machst du denn da? Was machst du da? Der hat einfach diese kleine Maus da geschlagen. Ja, ein süß. Oh. Ich will mal gucken, bist du ein... Ja. Vorsicht, die Wilina, da auf dem Fußboden laufen ganz viele Kätzchen rum. Ah. Na, bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Bist bin ein Mädchen? Na, wollen ich dich mal auf den Fußboden setzen? Die Wilina, Vorsicht, da unten. Ja. Ich ja, viele sehen so aus wie Simba. Das stimmt. Und dann halt man so und dann ist der will so durch diesen Kissen da. Ne? Der will sich da verstecken, ne? Und weg ist er. Oder sie. Oder, Oder sie. Okay, lass mal gucken. Das ist ein. Äh, ich glaube, das ist nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wer war der Kopf auf meinem Also, alle sind jetzt unten. Und das sind so viele Katzen. Und der hat voll Angst. Kann ich den haben, der ist voll entspannt. Ja. Guck mal, die will auch zu mir. Also nehmen wir jetzt zwei Katzen mit nach Hause. Ja. Ja. Ja. Alle sind voll einsam. Aber sie ist wirklich entspannt. Ich glaube, sie hat Höhen an. Und wir sind wirklich sehr ja. mhm. oh, zusammen. Sie erzählt hier was, ne? Pack die mal alle ins Körbchen. Mal gucken wie. Oh, guck mal, die sind schnell. Schneller als Tabletten. Das ist die Mama. Oh, was machst du? Oh, wow, mal. Die kreist sich richtig fest, ne? Dein Pullover. Und deren Feld, die sind so richtig wuschig. Ja, weil die noch klein sind. Jetzt glitzt das zu wieder auf mich drauf, ne? Papier ich irgendwie nicht so. Was hast du gerade gemacht? Was hast du gerade gemacht? <lacht> hier, Wilene, ich glaube, der möchte auch irgendwie mit zu uns. Der hier, oder sie, wie auch immer. Wollt ihr Ruhig. zu unserer Familie kommen? Von mir dürft ihr. Klar doch, natürlich. Von mir dürfen die alles. Warte mal, hier ist noch einer. Und hier ist noch einer. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Wer seid ihr denn? Und hier ist noch einer. Mama. Alles gut, sie macht nichts. Ja, aber sie würden Babys, glaube ich. Hier sind auch noch zwei. Dann kommen wir mal hier alle wieder auf die Couch. Kommen wir mal wieder alle auf die Couch. So Leute, wenn euch das Video hat. Oh Gott. Was geht ja alle zu mir? Also wenn euch das Video gefallen hat, wie ich mit diesen Babys und sogar mit der da abhänge, dann lasst einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ja, ich wohl nach Essen. Streichel sie doch mal. Aber hier auf der anderen Seite sind Babys. Also, wenn ihr denkt, ich brauche noch eine Katze, Katze besonders die hier, lass einen Daumen nach oben. Ich brauche eine Katze, bitte. Tschüss.